Wir haben es gerade gesehen, ihr Leute, wir haben es gerade gesehen Yo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video Meine Mystery 2, mit mir, Dennis, oder auch genannt als Nuri Und heute werde ich ein Unboxing starten, weil ja, der Mystery Box draußen ist Und mit Season 1 rausgekommen ist Und wie ihr seht, ich habe schon, ähm, ja, ich habe Robux gekauft und das ist scheiße Ja... Zumachen, nur für ein Unboxing, ne? Komm, Junge. Und oh, wir haben Pirate. Ich glaube, das ist neu bei mir, ne? Äh, ja, ich habe noch nicht gehabt. Okay, los. RUNE! Oh, komm äh, Junge. Den hab ich habe auch nicht, aber das ist okay. Okay, nochmal. Run Junge. Komm, gib mir den RUNE. Komm schon. Anyway. Rainbow Splat Ja, es ist black. Ja. ja, das ist ziemlich selten, wenn man so ein dummes Ding bekommt. Ne? Aber ich glaube da nicht. Boah, zwei Runes, Junge. Dritter Juni. Juni habe ich gerade gesagt. Red, ja. Oh mein Gott, wir haben es gerade gesehen, die Leute. Wir haben es gerade gesehen. die Gemstone. Habe ich gerade gesehen. Ich hoffe, wir bekommen den in diesem Video. Los. Komm, Junge. Rune, Junge. Oh, bitte mal Rune. Junge, er kann nicht so weiterlatschen, ne? Das wird nicht mehr 10 Minuten, Junge. Rune, bitte zum... Oh mein Gott, das war genau dort. Ah, Junge. Komm, Junge. Ah, Rainbow. Ah, Rune. Junge. Wenn wir jetzt in diesem Video noch den Gemstone bekommen, dann werde ich so gehypt raus. Lass rauslassen zu meinem Vater, Junge. Äh, ja. Komm, Junge. Und wir haben. Ja. Wer, wer dachte das schon? Alles klar. Los. Ruhl. Junge, was ist der Gemstone? Das kann das ja ewig so weitergehen, ne? Run, oh. hallo! Junge, wir können jetzt nur noch äh, sieben Box aufmachen, ne? Und dann sind wir hier fertig, Junge. Das, das geht schnell. Diese. Das, sind, das geht einfach so schnell. Du. Sie möchten einfach Geld, Junge. Das ist Nickels für dich, ne? Und das ist eben schade. Da waren zwei Runes. Und ich habe natürlich auch das bekommen, ne? Alles klar, wir werden jetzt da durchsprinten, sprinten, ne, weil, was, was können wir schon machen, ne? Wir werden da im Chat sehen, was wir bekommen. Alles klar, dann, äh, Gerät, ja. hab ich letztes Mal schon mal gemacht, äh, äh, was noch, so, yep, claim, get it, ja, ein playing, Gerät, tada, ja. Geld äh, gay, oh, fuck, ich habe kein Geld mehr. Ah, Junge. Boah, was haben wir bekommen? Kein Goldi, wie ihr seht, und noch einmal in Room. Das ist ziemlich schade. Oh Gott, das ganze Geld. 20... 20 Euro für nichts? 20 Franken für nichts, Junge. Ja, ist ich bin so weg, cool natürlich. Cool ich bin habe ich kann SS-Modell in den SS wenn du Ah! Hilfe! ist Das ist Ja, hab gewonnen, Junge. haben <lacht> in die nächste Runde. <lacht> <lacht> die Dennis will kein Geld für die mehr, Schon so 20 Euro zu es ähm, ähm Der hab schon jemanden. Ja, hallo? Nein, ich bin im Alter also, da deine um die Ecke. Mm. Mm. Das machen die Spieler gerne um die Ecke kommen, ne? Ja. Ja, das ist der, der Target, wo Ich dachte, der, war, der war mein Target, aber... Manchmal... Ah, oh, ja, ja, Boah. Level? 500 Okay. Oh, ich ein oh, Junge, wo mm. ist mein Messer? Ich weiß, wann ist ich Messer an. Ja, Mann! Was ist es, sollte man niemandem vertrauen, oder? Nein, nein, nein ich bin gerade das Model in meiner Messerzene. Hier, vertraut man keinen. Ich weiß, aber da sollte man niemandem vertrauen. Ja, ah, das ist nicht. Hier, vertraut man keinen. Errichtet mal seine Oma. Ich kann den <lacht> joinen. Ich kann nicht ja joinen. Joinen. Ne? Äh, läuft hier mal. Die du mal in einem Assassin-Modus, ne? Modus. Hey. Was sind das für Kreaturen ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <lacht> das einer Sitz-Kreaturen, ne? Ist okay. Was für ein... Ja, dann aber okay. Ja, ich bin drin. Alter, du drin, ja, alles klar. Ah ja, ah, da ist Jeff seine Leiche, ne? Aber ich mach, ich mach Radio aus. Ich mach es hey, Warum aus, bin ich da schon vor? Ah, ich war am Kahn. Hey, was so? Ich rede bei Handy, bei p Was für du? Ja. Alter, kann gar nicht sterben. 300. Guck mal, was einer schreit. Mm. I, I, wa I won Robux. Ähm, um, Time's up, ne? Hab ich nee, nicht nächste Runde. Ne, mein Bruder hat auch nicht so gemacht. Junge. Ich weiß, wie ich töten soll. Ich weiß auch, wie ich töten soll. Ja. Nein. Ja, doch. Oh, ich dachte, ich hätte den gekillt, Junge. Äh, stirb. Okay, nein. Willkommen in den Mund. Wo ist mein Messer hingegangen? Was auch noch kommt, Jeff! Oh Gott, Jeff! Lass mich leben. Lass mich! Was zum so fake? Was ist das, was ich gesagt Boah, look at all the <laughs> money, though! Wo ist Jeff? Give me that's it money! Was für das Sit Money? Money. Kennst du das Give Money? Ja, ja, ja, das ist der kleine Kind, ne? <lacht> ja. Wow, oh, du siehst so aus wie Blockwatch, ne? Wo bist du, Chef? Ah, oh, da ist er, ja. Wenn er dich jetzt holt, ne? Er holt mir nicht, ich hol ihn, ne? Ja, siehst du, ne? Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal. Ähm, ja, nur, wir werden in kein noch. Mal. Doch, ich habe einen Bock. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Was mein Münzen mein, was für, sammeln. Äh, ich werde ja. Münzen sammeln und dann Unboxing machen mit Jeff und andere Furz. Spaß. Ja. Spaß. Ja. Aber wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal und wenn Jojo oder Jeff eine Gold bekommt, die Gems tun, dann geben sie mir sie. Ja, natürlich mir, wieso nicht? Dann, äh, Spaß. Ja. <lacht> bestimmt. Ja. Was ja. ich denn, also, die Busch Besten Buschkind? Jeff, ja. ja, komm her, wir sind Buschkinder. Ja, Mann, wo bist du? <lacht> ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal und ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, was ich als nächstes spielen sollte. Und ja, bis bald und ciao. Uh Ciao! Ciao. Ciao.